Bitcoin erneut in einer Bullenfalle. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr hier in diesem Video. Wir sehen hier schon im Bild, dass wir uns in einer Range befinden. Diese Range äh, ist super interessant. Wir gucken uns mal kurz an, was ich dazu geschrieben hatte. Ähm, das war hier. Ja, Wir waren an dem Punkt. Das war am 13.07. Und ich habe dann am 13.07. ebenfalls gesagt, das sehe ich kommen. Und wenn wir uns jetzt mal diese Zeichnung wieder einblenden, das haben wir jetzt getan, dann sehen wir, dass es in ungefähr so gekommen ist, wie ich es vermutet habe. Ich bin davon ausgegangen, dass wir hier am Diamond Pocket auf jeden Fall Schwierigkeiten bekommen werden, den Kurs hier hochzudrücken in einem. Deswegen wird es wahrscheinlich hier zu einer kurzfristigen Korrektur nach unten kommen. Wie das Ganze aussehen könnte, zeige ich euch jetzt mal kurz. Und zwar, wir könnten womöglich nochmal bis hier unten hinfallen, um dann nach oben zu starten und dann diese A zu vollenden. Dann sollte es zu einer B-Welle kommen und dann zu einer C, die dann letztendlich die Bullenfalle perfekt macht. Ähm, wo die Ziele nach oben sind, habe ich in einem anderen Video schon angesprochen. Für mich ist jetzt erstmal die 23.000 eine äh, interessante Marke. Ähm, 23.000, 24.000. Der Bereich sollte super interessant werden und da sollte man auch dementsprechend sich wappnen, um eventuell eine mögliche Short-Position zu erkennen. Wir haben ebenfalls und da zeige ich euch jetzt mal kurz. Ähm, den Wave Reader. Dafür blende ich mal kurz hier alles aus, dass wir ein schönes freies Bild haben. Wir gehen mal in den Tageschart rein und gehen dann auch gleichzeitig mal in einen Chart, der ein bisschen mehr Infos bietet. Hier seht ihr nochmal, das waren die, ähm, das war die Zeichnung vom 21. November. Ich habe sie mehrmals jetzt schon in den Videos gezeigt. Ähm, wer nochmal Interesse daran hat, das zu sehen, kann es gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir haben hier dieses Triangel gesehen. Das Triangel hatte zwei Fakeouts nach oben. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt vielleicht nochmal in dieses Triangel reingehen, um dann nach oben die äh, ersehnte Korrektur zu sehen. Äh, sollte dies nicht der Fall sein und wir brechen hier unten nochmal raus, sehe ich die 15.000 als, ähm, bzw. 15.500 circa als mögliches nächstes Ziel. Wir schauen uns jetzt mal an, was der Rave-Reader so sagt. Ähm, ihr seht, wir haben hier bis auf diese Phase hier und da war es wirklich ähm, sehr, sehr, sehr schwer, irgendwie eine Position zu finden. Deswegen waren wir auch in dieser Phase schon ähm, so weit, dass wir gesagt haben, wir lassen die Short von hier oben laufen. Wer noch nicht weiß, von wo wir die Short laufen haben, in den letzten Videos habe ich das gezeigt, auch mit Beleg, äh, wo wir eingestiegen sind. Ähm, wir haben hier diesen Abverkauf gesehen, der Trend ist bearish, die Confluence Box ist ebenfalls bearish, ich, ich gehe davon aus, dass die nächste Confluence Box wieder bearish wird und dann sollte es weiter nach unten laufen. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar spannende Tage hier sehen. Ähm, ich blende jetzt mal kurz dieses große Bild aus ja? und auch dieses Triangel. Zack. Und dann gehen wir mal in den Weekly Chart und dann zeige ich euch, was für mich jetzt wirklich so die interessante Geschichte ist. Und zwar, wir sind hier nach wie vor in einem bearischen Trend. Der Trend wird auch ewig lang nicht switchen. Also dann muss es auf jeden Fall Preise über 40.000 geben, damit es hier einen Trend-Switch gibt. Und ich gehe davon aus, dass auch die nächste Confluence-Box, die jetzt irgendwann Nächstes Jahr erscheinen wird, dass die ebenfalls Berry sein wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier so kleine Spielereien sehen, wie zum Beispiel so etwas. Wir werden hier unten hinlaufen, dann gibt es die Korrektur hier hoch, dann sehen wir vielleicht sowas und dann geht es wieder weiter nach unten. Das ist so das, was ich sehe. Lasst euch nicht blenden von den ganzen Influencern, die äh, von euren Affiliate ähm, ähm, von ihren Affiliate-Kosten. Ähm, profitieren, während sie euch in falsche Positionen reinlocken, um dann zu sagen, ja, ich habe es euch doch gesagt. Ja? Ähm, ihr wisst ganz genau, diese Leute verdienen eine Menge Geld mit Affiliate, vor allem bei Bybit. Und ähm, ich sag mal so. Wenn ihr liquidiert oder ausgestoppt werdet, bekommen die richtig, richtig viel Asche. Deswegen werden die auch nicht hingehen und werden euch hier bei YouTube irgendwelche Tipps geben, die euer Leben verändern werden, äh, zum Positiven zumindest. Sondern die werden euch genau das sagen, was ihre Geldbeute füllen wird. Und da solltet ihr auf jeden Fall dagegen vorgehen, indem ihr dieses Video teilt, dieses Video liked, dieses Video kommentiert, damit der Algorithmus getriggert wird und wir endlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Denn ich denke, das, was ich hier bei YouTube mache oder auch der Dennis hier bei YouTube macht oder wir generell in der Academy machen, ja, so etwas ist es, was die Menschen weiterbringt und äh, davon sollte es auf jeden Fall mehr da draußen geben. Deshalb ein Appell an jeden da draußen, der irgendwie ähm, ein bisschen ähm, dazu beitragen möchte, dass die Leute mal den realistischen Chartverlauf sehen, Bitte teilt dieses Video, kommentiert dieses Video, liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat und ähm, ja, ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Wir gehen nochmal zurück in die kleineren Timeframes ähm, und zwar gehen wir mal in den äh, Stunden Timeframe. Wir haben den... Äh, Moment, ich gehe wieder in den äh, alten Chart rein. Wir haben hier dieses äh, Diamond Pocket angelaufen und ich gehe davon aus, dass wir das Diamond Pocket nach unten nochmal antesten. Ja? Also um die 19.700, 19.500. Das könnte auf jeden Fall interessant werden, um von dort aus dann die nächste Bewegung nach oben einzuleiten. Sollte dir dieses Video gefallen ha haben, dann mach das, was ich dir gerade eben gesagt habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen würdet. Zum Thema mit meiner Maske, die ich hier anhabe, ich finde, ich wollte mal ein bisschen mehr, Persön äh, ähm, ja, mehr ähm, Persönlichkeit hier mit reinbringen, also ein bisschen mehr ähm, euch dazu animieren, an dem Video dran zu bleiben, denn es ist immer langweilig, wenn jemand äh, nicht zu sehen ist. Ähm, ich möchte allerdings anonym im Internet bleiben, denn ich möchte A, meine Familie schützen, denn es gibt sehr viele kranke Menschen dort draußen und B, äh, möchte ich mich ebenfalls vor... Äh, kriminellen Aktivitäten schützen, denn als Krypto-YouTuber äh, in Anführungszeichen oder Analyst oder äh, sonstiges ist man halt eben sehr sehr schnell ähm, dabei, dass man überfallen wird oder sonstiges und das möchte ich natürlich verhindern. Solltet ihr Interesse an diesem Content haben und wollt mehr davon haben, vor allen Dingen vor allen anderen bei YouTube, dann meldet euch gerne ähm, unter den Kontaktdaten, die unten in der Videobeschreibung drin sind. Schaut auf unserer Internet, äh, Internetseite vorbei und werdet Teil der Bulbers Bear Academy. Ich würde mich freuen von euch zu hören. Das war's von mir, euer Mr. Sagittario von der Bulbers Bear Academy. Bis zum nächsten Video. Ciao.